Are you doing? Okay, das wird ziemlich... Oh, da kann man durchschießen. Oh, da kann man durchschießen. Du, du weißt schon, dass es hier dann so ist, dass es äh, nicht wirklich viel braucht, einen kaputt zu machen. Oh, da kann man durchschießen. Ne, ernsthaft. Hier kriegt hier krieg man sau schnell HP weg. Wir haben hier einen Private Investigator, der irgendwas schreibt. Feuer, der Feuerwehrmann. Feuer. Okay. Was ist der Feuerwehrmann mit Down-Syndrom, der einfach alles löscht? Was ist der denn überhaupt? Der ist wahrscheinlich tief oder sowas. Nein, ja, der ist Feuerwehrmann. There's a fire! So much fire, what the fuck, man? Mit welcher Taste geht der. <lacht> der der Sprachchat nochmal? Don't fire the gun. Ich find mich unsicher, wenn ich dieses Ding verwende, weil okay, ich glaube, <lacht> der wird mal gleich umgebracht und ich Schau mal hier, schau mal hier. Auf das, was ja, der ja. steht. Ja. Wow, Dollar, Dollar, Dollar, Much bank. very money. Very money. So much, irgendwas. <lacht> Ah, das muss ich auch vorzuprobieren. Hahahaha, das wird durch. Fire! Ja, das braucht mein Garry's Mod, sowas braucht mein Garry's Mod. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> braucht richtig bekloppte Leute. Fucking ey. Der fixiert mich. Das geht nicht, <lacht> übrigens. Aber man kann einen prop Fight machen. Der überhaupt nicht leckt, oder <lacht> so? <Ja. lacht> <lacht> Prop-fight. Round-one. Hey. Perf per wow, perfekt. 2,302. All right, um, 2,800. But let's do somewhere more private, I guess. It's going here. <laughs> This dude is a partner <laughs> of mine who's kind, um, kind of an bonus, idiot, but and he can, is, he can yeah, yeah, he can stay yeah, here. He can stay here. Ich kann die Sachen nicht hernehmen. Ach, weil das Global Festival ist jetzt verpichtet. Jetzt hört ihr einfach immer. There they, they are, like. Yeah. You got one? Good. Good. Aren't you like running out of film or something? Never. He's like, um tourist or something. Must have loved... Uh, must love this place. Oh hey, hello. Um, you may have met my partner who's uh, really, really into pictures. He's like got a deviant arts page. He was like, hey can I buy talent? So he got this Pentax camera for a lot of money because he doesn't have any talent at all at anything. So he just said, hey, I should become hey, hey, hey, a photographer. photographer. Oh. oh. That, that hurt officer, officer. There we go, there we go. Yo. You wanna play a girl? It's What the fuck? Ah, oh. <laughs> not me. He is sure to sniper hat to kill him. The police sniper hat to gleichzeitig him <laughs> but nice. I still don't need any. Uh, until now, I'm I'm, I'm I'm pretty happy with the people around here because I have customers. But someone pisses me off, I'll let you know. Lukas lass is komm schon Hmm. Well, well you, if you want... just want... a Sorry naja, ja, nee, unser, unser Hauptgeschäftskunde sind Terroristen. Das ist ja egal, oder? Das ist ja nicht unser Problem. Du, du willst gar nicht wissen, wie viele Screenshots du jetzt schon im Steam hast. Sind 20 GB an Screenshots oder sowas. Alles, was du gerade tust, wird in 1080p einmal aufgenommen. Na, 2560x1440. Not for now, no, um, no. but to be but honest, honest. honest, would you, would you, um, oh. Ich mach hier nur eine Wand und, es kommt jetzt hier so ein Ding, dass man hier so laufen muss und dann dahinter, damit man da nicht sofort hinter sieht. Ah, Oh, da ist ein Schalter, ich möchte da rein, ist schon. I know. Yeah. Right. You're <laughs> Was? Der the, the Admin-Grotter, wer das ist, your building dein <laughs> It's der ist. Is <laughs> hinten Art. chief ist Art. ist ist Art. ist ist Art. Yes. ist Es ist is <laughs> <laughs> <can fix> <laughs> Es ist like like like sort of Art. Art. Es Art. Um, um, but yeah. yeah, it's, art. It, it's, it's modern, modern art, art. basically. This is really shy. It's it, it symbolizes the um, uh, the, the suppression of uh, of Africa, I guess. <laughs> <laughs> of Africa. <laughs> Ich bin jetzt der Promi, lass mich jetzt fotografieren. That's, that's adding a nice touch to it. Oh! G-Gaybar! <laughs> <laughs> We will get many really more customers. We put G-Bars. <laughs> oh, da ist jemand gestorben. That was Oh. <lacht> Welcome, boys. Oh, boys. What the fuck? Mhm. Fäuchst du, des Ja, das wüsst ja. Das musst du ähm, ähm, mitbringen. Welches Lied äh, nimmst du, Sabri? Weiß ich noch gar nicht. <lacht> oh, oh Gott! <lacht> Ist was zu meinem kamera <lacht> Es wird jetzt zum Gemeinschaft... Irgendwie... Zum Gemeinschafts-Building oder so. <lacht> We give free candy. Oh Gott. fucking <lacht> Oh nein, der hat irgendeine Bomben, glaube ich. Oh fuck, das war Sticky Bomb. It's beautiful, it's beautiful. Was? Was? Protesting is now illegal? Was stand da gerade? Wir protestieren mal nicht mehr. That's that's the art of it. It influences your mind to the point that it gives you a headache. But um, I already was like, huh, maybe that's not so good for business, because... Um, well, who the hell would want to buy in a shop which gives you a headache? So that's just the downside of this kind of building. I bet that I would have had a lot more customers if it wouldn't, wasn't for this... Um, ...the rather yeah, special building style. I have a police chief sitting on my head. Oh, not anymore. Oh, not anymore. Just one second, I need to this one. Oh, Abbi <lacht> bei euch eigentlich aus? Ach der sitzt auf dir, Ich glaub ganz mm. normal, ich weiß es nicht. Hey. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Boah, das muss ich wieder muten. <lacht> Wieso? <lacht> <lacht> du laufst mit denen auf den Kopf mhm. Und dem Kopf umeinander. Du denstell den <lacht> jetzt einfach da ein. Der könnte jetzt seinen Epileptie-Anfall. <lacht> Warte, wenn wir, wenn wir Fotos von ihm machen, dann ist es so schlimm. <lacht> da sitzt jemand in der Luft. Jetzt. Ja, sie hat ihn gerade voll weggepustet. Was ist nichts passiert? <lacht> <lacht> ich wollte einfach sein Auto komplett durchgehen. <lacht> <lacht> Voice. What <laughs> the <f> <laughs> <laughs> No No No Oh, Garys Mod ist einfach ja das beste Spiel immer noch. <lacht> Jeder der ihn kritisiert und sein Gesang wird gebannt. Ja. <lacht> One million if you arrest this guy. <lacht> und er ihn ja, es ist einfach. Oh, is. <lacht> yeah. Thanks. Thanks. Kannst du das auf meine Sachen auch machen, Lukas? Ne, mit Material kannst du das. Hier ist your stage. I I built your stage. Okay, jetzt komme ich. Was jemand drauf so? uns zwar aus, aber. Echt jetzt? Im das des Gefechts kann versehen. Oh, die Karten nur mehr Waffen. Ist das wirklich bei uns? Fuck the Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Herz, Der Mutter möchte so schlafen, ist gerade eingeschlafen, dann gibst du mir. <lacht> Jetzt brauch ich wieder eine Kacke genuger. Kann ich eine Kacke genuger haben? Ja, aber du kacke musst du mitkommen. Du musst mit mir mitkommen. Hey, komm mit. Hop, hop, hop, hop, gibst zu mir, gibst du mir. Ich komme zu dir. Ich group you a. if you are p with me. Yes, yes. It's und and super. Nein, okay. Damit kannst du nicht mehr antöten. töten. Wow. Die Tür brennt. Die Tür brennt. Fire. Fire. Where? What Hi. the fuck? Oh fuck. Pass auf nicht, dass du so fax sagst. Ach stimmt, da können wir die Kinder. Da ist übrigens ein Thief gerade, der Lukas heißt. What the fuck? <lacht> So, wir, wir, wir stolze Amerikaner, einfach in die Luft <lacht> <lacht> Mit 8 Schüssen. Oh, er brennt. <lacht> <lacht> das würde sich nicht helfen.